Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Evelina Show. Und heute mache ich mal wieder ein Video, natürlich. Und in diesem Video werde ich meine ganzen Weihnachtsgeschenke zeigen, weil wir hatten ja Weihnachten vor kurzem. Auf jeden Fall, ich habe tolle Geschenke bekommen und gute Geschenke. Und bei einigen Geschenken werde ich euch auch sagen, wie ich drauf gekommen bin, auf die Geschenke mir die zu wünschen. Und ja, fangen wir jetzt einfach an. Also zuerst, ich fange mal an, was ich als erstes geöffnet habe. Ein Hoodie. Also das ist ja ganz normal, das sind ja Klamotten, äh Klamotten, und ich habe mir so einen grauen Hoodie gewünscht. Kennt ihr diesen ähm, Film Prinzessentausch, also Teil 3? Weil da hatte die eine Prinzessin, die hatte halt so einen Hoodie an und ich fand den so cool und deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben auf meine Weihnachtsliste und ich habe ihn bekommen. Ist zwar nicht genau der gleiche, aber dafür... Ist die Schrift gleich und das ist das die, Also Auf diesen Hoodie bin ich, wie gesagt, gekommen, weil ich den Film geguckt habe. Und hat auch eine Kapuze und es ist mega warm. Ja, das ist mein erstes Geschenk, was ich aufgemacht habe. Dann habe ich mir noch ein Hoodie gewünscht. Und zwar einen. Das ist Pulli Nummer 1. Pulle Nummer 2. Ja. Mit Kapuze, zeig mal. Yay. Yeah. Sehr cool, sehr schick und sehr gemütlich warm auch, ne? Ja, die ist auch richtig warm. Ähm, mach ich mal mit dem kleinen weiter. Eine Katzenlampe. Ich habe mir eine Lampe gewünscht, weil ich habe hier eine Katzenlampe. Die habe ich auch vor kurzem. Also die habe ich letztes ja bekommen und die leuchtet aber... Die leuchtet schwach, ne? Irgendwas ist da kaputt, deswegen leuchtet sie in Rot, in Grün und gar nicht. Ich brauche ein bisschen Licht zum Einschlafen, weil ja, ich möchte mich nicht aus meinen, aber ich mag es halt nicht so, weil ich gewohnt bin, mit etwas Licht einzuschlafen und deswegen habe ich mir eine Katzenlampe. Naja, du hast ja eine normale Lampe gewünscht ja. und plötzlich hast du eine Katzenlampe bekommen. So. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann leuchtet die bunt. Sieht man das nicht, weil das so hell ist. Doch, jetzt ist rot, aber auch hängen geblieben. Ne? Machen wir weiter. Oder wechselt sie die Farben? Ja, ich habe halt gerade drauf gedrückt. Ah ja, jetzt ändert ja. sie die Farben. Weil wenn man dann äh, halt da auf die Katze drückt, hier auf dem Kopf, dann ähm, bleibt sie halt mit der Farbe stehen. Ah ja. Wollen wir mal Licht ausmachen oder meinst du... Da. Ich mache mal kurz das Licht aus. Bleibt da, bleibt da. Verschwindet. Ich mache das jetzt nicht ganz aus. Super schöne Farben. So warm auch, ne? Mhm. Lass mal kurz leuchten. Welche Farben? Wie viele Farben sind es? Alle Regenbogenfarben. Ah, ja. Also auf jeden Fall, wenn ich Drauf drücke, dann bleibt die jetzt so stehen. Wirklich ein cooles Geschenk. Also ich ja. habe das auch voll gefeiert, als mmh. du es aufgemacht hast. Ja, und man kann es ja auch so ausmachen und die kann ungefähr sechs Stunden am Tag leuchten. Aber ich lasse die nicht so oft leuchten, weil meine Cousine, sie hat aus Versehen mein Lade also ein Ladekabel mitgenommen, weil sie hat genau die gleiche Katze und sie dachte, das wäre ihr Ladekabel, wie sie auch immer. Und das, dieses Geschenk habe ich aufgemacht bei meiner Oma am ersten Weihnachtstag. Ich habe auch einen H&M-Gutschein bekommen, aber... Wir wissen halt nicht, für wen, wie viel Euro und von wem. Macht nichts, wir werden das nachher beim Shoppen feststellen. Bevor ja. wir shoppen gehen, fragen wir an der Kasse. Shoppen magst du, ne? Deshalb hast du auch einen Gutschein bekommen. Mhm. Machen wir weiter. Ja, was ist das? Erzähl mal. Das ein Set und das ist ein Set für Armband und Ketten und Handyketten und ich habe auch für Mama eine Kette schon gemacht. Eine und Kette. für Papa. Ja, und für Papa. Ähm, Mache ich weiter mit dieser Schwanzflosse. Ich liebe halt Schwimmen und ich. Hab, also ich habe halt solche Flossen, Füße, diese Schwimmflossen. Und äh, meine, die die waren mir zu klein oder sind mir zu klein. Und ich bin halt immer so gesprungen wie ein Delfin oder wie eine Mähne. Und deswegen habe ich mir solche gewinnen und die passen. Perfekt. Ich hoffe nur, du wächst da nicht raus bis zum nächsten mm -mm. Sommer. Weil da, also man kann es halt einstellen. Ach so. Das ist natürlich echt cool. Ja, sehr gut. Und dazu hast du einen Meerjungfrau-Anzug bekommen, ne? Den werden wir jetzt natürlich nicht zeigen, weil dann ist ja viel zu viel nackte Haut. Mm, ja, für mich wie Delfin. Machen wir weiter mit diesem Spiel. Das heißt Stadt, Land, voll Posten. Das ist bestimmt ein cooles Spiel, ne? Ja. Habe ich auch gestern schon mit Jill gespielt. Okay. Da. Ja, bin mal gespannt, wenn ich, ich das mit ihr spiele. Ja. Das können wir ja übrigens zu Silwässern spielen. Ja. Mal gucken, ja. wer schlau von uns ist, ne? Also mit den Gästen, die, die dann kommen. Ja. Also ich mach schon Was Spaß. sind denn da für Fragen? Warte mal, Stadt, Land, Lust. typisch Jungs, lustiges äh, Quatschwort. Dann haben wir hier Tier, Tier im mit Wasser. im Wasser. Obst oder Gemüse, Sportart ist größer als ein Elefant. Ja, und hier kommen dann die Punkte. Ja. Sehr cool. Und wie viele Zettel sind da? Steht es irgendwo drauf? 26. Ah. Machen wir mit dem vorletzten weiter. Und das ist H2O Hörspiel. Plötzlich mehr vom Hörspiel 13 in Staffel 2. Deine ja. Lieblingsserie, ne? Ja, also einmal Nate und wieder und wieder Und teure Verabredung. Denn äh. Campingausflug, der neue Chef und Schatzsuche Fischfieber. Ich habe alle höchstens schon fünfmal durchgehört und. Wenn nicht 500 Mal. Ja. Und insgesamt habe ich, glaube ich, schon zehnmal die Folge, äh, die Serie von Anfang an geguckt. Bestimmt nicht zehn, sondern 100 Mal. Ja, aber ich habe 2019 angefangen. Ja, und wir haben 21 und das Jahr geht zu Ende. Jetzt machen wir mit dem letzten Geschenk weiter und das finde ich am. Allernützlichsten, eine Nähmaschine. Ey, ja, der kam plötzlich irgendwie nee. auf nähen. Also von heute, von jetzt auf gleich, sagte sie, ich möchte das Nähen lernen. Okay. Ja. Also, wie ich darauf gekommen bin, Mamas Freundin, sie kann halt nähen und ich gucke auf ihre Videos. Und ich finde halt diese Sachen, die sie macht, halt richtig cool. Und deswegen wusste ich mir nicht erstmal, was ich zum Geburtstag wünsche. Äh, zum Weiteren wünsche. Und dann waren Mama und ich bei so einem Laden, da Stoffe gibt und ich, nee, ich will sofort nähen anfangen. Sehr cool. Also und was hast du schon mal gemacht mit der Nähmaschine? Ich habe deine, also ich habe mal was Jacke zugenäht. Genau. Naja, und du hast noch an dem Stoff gelernt, ne? Ja. Also das nähen, ich dachte erstmal, das ist richtig kompliziert und schwer. Ganz im Gegenteil. Wenn man das versteht und so mit der Hand zunehmen kann. Also ja. mit deiner Nadel, dann ist es gar nicht so schwer. Also funktioniert ganz easy peasy. Ich habe auch eine Pedale bekommen. Man kann hier halt da, also da drauf schalten und dann macht das halt automatisch für dich. Aber ich benutze das immer mit einer Pedale, weil dann kann ich entscheiden, wann ich drauf drücken muss und wann nicht. Genau. Also ist auf jeden Fall ein tolles äh, Geschenk gewesen. Mal ja. was Nützliches. Gut, die Sachen waren eigentlich sind eigentlich auch alle sehr nützlich, aber nützlich und toll. Ja, aber ich finde, das ist das kann man wirklich immer benutzen. Und jetzt muss ich erstmal mich einspielen und was nähen können. Hm. Das stimmt. Das waren meine Weihnachtsgeschenke. Ja, super. Also du wurdest wirklich reichlich beschenkt. Mit dem allem, was du dir gewünscht hast, sprich eigentlich alles, was du dir gewünscht hast, alles, was auf der Wunschliste stand, hast du auch bekommen. Und ich habe auch sehr viele süße Sachen bekommen. Ja, davon geht man ja auch aus, ne? dass man die zu Weihnachten bekommt. Ganz viel Schoki. Aber Und wir haben auch ganz viel gegessen. Ja, Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euer Weihnachten verbracht habt. Fandet ihr das schön? Ich fand es mega schön. Wir waren mit der ganzen Familie zusammen und das war sehr schön, weil... Dafür ist Weihnachten auch da, ne? dass man eben halt mit der ganzen Familie den Fest zusammen verbricht. verbringt. Verbringt. <lacht> Ups, schnitt. <lacht> Nochmal. Leute, ich... Ich hoffe, ihr hattet wirklich sehr schöne Weihnachten. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf den roten Button, damit er grau wird. Und wenn es geht, die Glocke aktivieren, damit ihr nie was verpasst von meinen neuen Videos. Tschüss! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und ich hoffe, du wirst auch dabei sein, weil ich weiß, dass du nicht immer meine Videos schaust. Und deswegen Tschüss!